Guten Tag, mein Name ist Rebecca Weiler und ich bin Projektleiterin des Förderprojektes Kita Messenger der Stadt Aachen. Ziel unseres Digitalisierungsvorhabens ist es, eine App im Bereich Kindertageseinrichtungen zu entwickeln, welche erstens die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert, zweitens den Informationsaustausch zwischen dem Kita-Personal und den Eltern vereinfacht, sowie drittens die Eltern dabei unterstützt, ihre Kinder in der Entwicklung gezielt zu fördern. Die Innovation unseres Projektes liegt in der engen Verzahnung der drei Bereiche. Mittels des Moduls Kinderbetreuung können Eltern flexibel ihre Kinderbetreuung außerhalb der herkömmlichen Kita-Öffnungszeiten organisieren, indem sie auf das vertrauenswürdige Elternnetzwerk der Kita zurückgreifen. Das zweite Modul, Information und Kommunikation, ermöglicht eine strukturierte und datenschutzkonforme Kommunikation zwischen Eltern und dem kita sowie eine zeitnahe Verfügbarkeit von relevanten Informationen. In dem dritten Modul werden Sport- und Bildungsangebote unterschiedlicher Anbieter gebündelt und transparent dargestellt, sodass Eltern mittels einer detaillierten Suchmaske das passende Angebot schnell finden können. Der Kita-Messenger erleichtert insgesamt den Alltag vieler Familien sowie Erzieher und schafft wertvolle Freiräume für die Kinder. Auch in anderen Kommunen besteht hoher Bedarf nach zusätzlicher Kinderbetreuung, strukturierter Information und Kommunikation sowie transparenten Sport- und Bildungsangeboten. Daher spielt die Übertragbarkeit bei uns im Projektdesign eine entscheidende Rolle. Die App-Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit drei sehr unterschiedlichen pilot sodass verschiedene Bedarfe bei der Gestaltung der App mit einfließen. Die App wird darüber hinaus mittels Open Source realisiert. Interessierte Kommunen können mittels der Dokumentation des Projektvergehens die App leicht auf ihren Kontext übertragen.